Ich bin seit fast 20 Jahren ein Menschenrechtsaktivist. Als Dokumentarfilmer war ich an vorderster Front bei vielen der größten Skandale und Proteste in unserem Land dabei. Aus dieser Perspektive war ich Augenzeuge des Aufstiegs und Niedergangs zahlreicher Graswurzelbewegungen. Nahezu jeder organisierte Widerstand, an dem ich teilgenommen habe, endete nur Zentimeter vor dem Sieg aufgrund desselben entscheidenden Fehlers. Interne Kämpfe. Die Mitglieder derselben Gruppe wandten sich gegeneinander. Es beginnt oft mit Geflüster über die prominentesten Sprecher der Bewegung. Diese Gerüchte klingen meistens so. Ich habe gehört, dass John kontrollierte Opposition ist. Oder einige Leute sagen, dass Jane kompromittiert ist. Obwohl der Einsatz von Infiltratoren und Agitatoren eine sehr reale Sache ist, habe ich noch kein Szenario erlebt, in dem eine solche Bezeichnung zutreffend angewandt wurde. Und verdächtigerweise werden diese Etiketten immer denjenigen aufgedrückt, die die größten Fortschritte machen. Aber die Verschlechterung ihres Rufs geht zu Lasten ihres Beitrags zu deinem Leben. Bevor es die sozialen Medien gab, setzten sich die Menschen zusammen, um über ihre Differenzen zu sprechen. Heute gehen wir ohne stichhaltige Beweise oder ausreichende Nachforschungen direkt an unsere Tastaturen, um unsere Verdächtigungen zu teilen. Selbst wenn sich das Gerücht als falsch erweist oder einfach verpufft, bleibt immer ein gewisser Grad an Zweifel und Spaltung. Das alles ist beabsichtigt. Ein Teil dessen, was es so vielen Menschen ermöglichte, sich von Assange abzuwenden, war, dass einige der MeToo-Vorwürfe, die aufgetaucht waren und die letztendlich diskutiert wurden, in den Köpfen der Menschen hängen blieben. Die Stimmen der Propaganda sind meisterhaft in diesem Spiel. Sie verbreiten wissentlich eine falsche Geschichte und ziehen sie dann zurück, weil sie wissen, dass die Lüge Millionen erreichen wird, aber nur sehr wenige werden die Richtigstellung sehen. Amy Coney Barrett's User globe wird erneut in Frage gestellt. Sie gehört dieser Gruppe People Appraise an, die vom Southern Poverty Law Center als Hassgruppe eingestuft wurde. Als ich sagte, dass People Appraise als Hassgruppe eingestuft wurde, habe ich sie nur mit einer anderen Gruppe verwechselt. Ich habe sie in einen Topf geworfen. Ah, okay, das kommt vor. Weißt du, das passiert manchmal. Der ehemalige CIA-Direktor William Casey sagte, wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist. Die Verbreitung von Gerüchten, die zur Spaltung führen, ist eine der häufigsten Taktiken der psychologischen Kriegsführung. Wenn die Lügen aufblühen, verhalten sich wohlmeinende Bürger wie Arbeitsbienen und bestäuben die Massen mit giftigen Desinformationen. Was die tratschenden Bienen nicht erkennen, ist, dass sie selbst die Arbeit der kontrollierten Opposition verrichten. Sie arbeiten buchstäblich, ohne es zu wissen, für genau die Kräfte, von denen sie glauben, dass sie sich ihnen widersetzen. Ich wiederhole, all dies ist beabsichtigt. Während wir alle von den neuesten Trends und Tragödien abgelenkt wurden, wurde alles, was Einfluss auf unser Verhalten hat, von einer Agenda zur Kontrolle unserer Gedanken infiltriert. Ob es nun darum geht, uns dazu zu bringen, ein Produkt zu kaufen, für eine politische Partei zu stimmen oder uns experimentellen Impfungen zu unterziehen. Es sind Kräfte am Werk, die die Funktionsweise deines Verstandes viel besser verstehen als du selbst. Ihr Ziel ist totale Kontrolle. Aber weil sie die Wenigen sind und wir die Vielen, können sie die totale Kontrolle nur durch die uralte Taktik des Teilens und Eroberns erreichen. Entweder ist man auf ihrer oder auf unserer Seite. Nie zuvor waren wir so gespalten gespalten durch Politik, Religion, Nation, Staat, Rasse, Klasse, Geschlecht und jetzt auch durch den Impfstatus. Um besser zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, bedenken Sie diese drei Zitate aus der Kunst des Krieges von Sun Tzu. Die höchste Kunst des Krieges ist es, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen. Siegreiche Krieger gewinnen zuerst und ziehen dann in den Krieg. Das Geheimnis liegt darin, den Feind zu verwirren, so dass er unsere wahren Absichten nicht ergründen kann. Obwohl Sun Tzu vor über 2500 Jahren lebte ist sein Werk nach wie vor das Herzstück unserer CIA und der Strategie der Kommunistischen Partei Chinas. Es ist kein Zufall, dass etwa zur gleichen Zeit, als Sun Tzu lebte, die Worte Vereint stehen wir, geteilt fallen wir erstmals aufgezeichnet wurden. Es ist Einigkeit, die unsere Gemeinschaften retten wird. Wie ihr im Publikum seht, Muslime, Christen, Juden, Demokraten, Republikaner, Weiße, Schwarze, alles zusammen. Dies ist das Beispiel dafür, was passiert, wenn man sich dafür entscheidet, alle Mitglieder der Menschheitsfamilie anzugreifen. Unsere größte Macht ist unsere Anzahl. Deshalb das unerbittliche Bemühen, uns in Bruchstücke zu zerschlagen. Während ihre Pläne aufgedeckt werden, werden die Spalter von nichts halten machen, um ihre Verbrechen gegen die Menschheit zu verbergen. Sie haben Bunker. Alles was wir haben, sind wir selbst. Die gute Nachricht ist, das ist alles, was wir brauchen. Wo Einigkeit herrscht, ist immer Triumph. Obwohl wir von Natur aus miteinander verbunden sind, ist unser Verstand so vertratet, dass er auf unsere Unterschiede fixiert ist. Entgegen der gesellschaftlichen Indoktrination müssen wir nicht ideologisch gleichgeschaltet sein, um zusammenzustehen. Wir müssen uns nicht mal mögen. Wir müssen nur in einem Punkt übereinstimmen. Freiheit ist unser Geburtsrecht. Jetzt ist es an der Zeit, alles loszulassen, woran du festhältst, dass dich von deinen Freunden, deiner Familie und deinen Mitmenschen trennt. Erhebe dich über alle Mikrodramen und Ablenkungen, um zu erkennen, dass sich eine sehr viel größere Geschichte entfaltet. Schlucke deinen Stolz herunter, werde demütig, lass los. Ich schlage nicht vor, dass wir wegsehen, wenn jemand unseren Vorwärtstagen eindeutig bremst. Es gibt Menschen, die es verdienen, namentlich kritisiert zu werden, insbesondere diejenigen, die unser Vertrauen ineinander untergraben. Aber selbst dann sollten wir daran denken, dass unsere Worte ein Menschenleben beeinflussen. Wir sind so darauf konditioniert worden, zu glauben, dass wir machtlos sind, dass wir unachtsam mit unserer Macht geworden sind. Wie Kleinkinder mit geladenen Pistolen. Wie oft müssen wir uns selbst in den Fuß schießen, bis wir merken, dass wir die Macht in unseren Händen haben. Das einzige, was uns an diesem Punkt aufhalten kann, sind wir selbst. Wir wurden alle belogen, betrogen, genaht, ausgetrickst und genötigt. Ja, es ist scheiße. Aber hier sind wir. Weiser und stärker als noch vor drei Jahren. Dies ist der Moment für uns, unsere angeborene Fähigkeit zu aktivieren, Lösungen zu schaffen, die nur durch das Bewusstsein der Symbiose möglich sind, definiert als eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen verschiedenen Gruppen. Das gesamte Leben hängt von Beziehungen ab. Alles Lebendige steht in Kommunikation, von den Sternen bis zu den Planeten, der Erde, den Pflanzen, den Elementen, den Insekten, den Tieren, den Menschen und jeder Zelle in uns. Echte Veränderung im Außen, beginnt mit echter Veränderung im Innen. Die Frage ist, wie schlimm muss es werden, bevor wir bereit sind uns zu ändern?